Junge, was ist denn das für ein Auftrag? Leere Paletten. Das ist ja absolut unnötig. Dickmensch. Hallo, Dick. fahr doch mal weg. Ja, Ja, wer wohl? Ey, ey wieso fahren wir denn nach England? Ich habt nach dem nächsten gefragt. Nach England, Digga. Wieso hab ich Schaden? So ein Dickmensch meinte einfach die Einfahrt zu blockieren. Hätte <lacht> ja, nicht. Mit. Ja, ich schon, Delatium. Ah. Sehr egal, dann fahren die einfach weg. Was bist du für ein Hater? Einfach die So, wir können fahren, glaube ich Jawohl äh. <lacht> Der Nase würde es jetzt schon wissen <lacht> <lacht> Du bist schon dick, kann das sein? Ich hör mal weg, Spiegel. Ich muss sagen, die 3% Schaden war es wert. Ja, die 33% auch. Ja, sich das einfach abschlappen lässt. Ja, Digga, was soll ich denn machen? Ich will nicht auf der Leitplanke festhängen. Vielleicht nicht auf der Leitplanke festhängen. Ja, dann solltest du vielleicht nicht so dick sein. Vielleicht solltest du nicht so viel fliegen. Ich fliege nicht. Ich bin nur ein bisschen weird drauf. Ich ein bisschen Crack geraucht. Sterotex soll es mit dir rauf, glaube ich. Glaubst du? Ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, was machst du da? Fahren. Alternativ ja, oder was? Ja. Das ist aber auch eine interessante Alternative. Selben Das Sind für mich Chaos. Wow. Das hat weh getan. Dummi, Dummi. weißt du du fährst einfach über den bürgersteig und ich Anderes und ich fahre nicht Leute, über den bürgersteig aber von... mal. Nee. mandalon willst du in die gruppe in die, gruppe. In die adk nein in die bitte die antidelatium koalition ich möchte gerne in, die partei, in der partei beitreten wir ja, haben eine fette Straßenslokale für Rocky. Mandalot! Hä? Nein, du kommst doch nicht vorbei. Nein! <lacht> okay, was okay. denn? Da lebt ihr noch? Könnt ihr mich mal kurz anschubsen? Einfach vorbei, Fahler. Leute, sein... bitte, schubst mich mal an. Ich hänge auf der Leitplanke, bitte. Ja, selbstverschuldet tatsächlich. Egal, ich kann nur so ich ein bisschen. schon, du, du? Willst mich um... Junge, willst du mich umbringen? Warum? Ja, du machst... das bist doch auch in echt. So ziehen euch beide umbringen. Mandalon Wea. Danke. Okay. <lacht> oh. So ein Wichser, Alter. Hey, meine Fracht hat nur 1% bekommen. Uhrensohn. so. Hat sich gelohnt. Uhrensohn. Ich meine, schafft gar nicht mal die 100. Jetzt über ein Bugel. Ey, Digga, Rocky, du bist so ein Opfer. Ey, du bist so ein scheiß Opfer. Die Nase richtig sauer. Die Nase, du bist auf der falschen Seite. <lacht> Was macht dein Auto? Kein nichts dafür, dass da auf einmal die Seitenstraße weg war. So. Ich hätte, ich hätte auch einfach in nicht rein crashen können. Aber nein, ich dachte mir, okay, ich will dich nicht umwerfen. Ich versuche lieber zwischen den beiden anderen also nee, Autos durchzukommen. Ja es wurde mir mal wieder nur heimgezahlt. Ich habe versucht nicht. Ich hätte ihn nicht rein crashen können, habe ich aber nicht. Beim nächsten Mal werde ich mich dagegen entscheiden. Bin sauer. Also ich habe dich nie berührt. Und deshalb alles... Ja, halt. das ist schön, aber du hast mir mit den Seitenstreifen versperrt. Deswegen konnte ich das es, nicht gab, es gab keinen Seitenstreifen mehr. Ja, dann halt stellen. die Abbiegespur mit anschließenden Seitenstreifen. Ja, und dann war der Seitenstreifen auf einmal weg für 5 Meter und dann musste ich dann halt rüberziehen. Wie, Wie das groß der kann gegen ein Kiko sein? Kiko sein? Ich kann eine coole Geschichte von Shirodi und mir anbieten. Und zwar waren wir gestern auf dem Weihnachtsmarkt bei so einer Bude, wo man, äh, wo man schießen konnte und dafür Belohnungen bekommen hat. Und wir haben einfach einen Fußball gewonnen. Oha, zack, Walla, Walla. Wo ist denn dieser Bastard? Der soll endlich ja ETS spielen. Ey, ich sag dem jeden Tag, der soll endlich mit, mit mir ähm, ETS spielen. Und Rocky fragt schon nach ihm. Und dann ist immer jeder andere verwirrt, wenn ich Rocky erwähne. Ja. Und fragt, wer Rocky ist. Ich bin ja auch King. Und dann erzähle ich denen immer, der Junge ist der größte Dickmensch des Jahrtausends. Hey! Red nicht über dich. Die Wahrheit. Ja, ich hab dir Platz gelassen. Merkst du mal. Ich hab dir auch Platz gelassen. Ah, oh, das war schön. Die anderen Autos aber nicht. Digga, was macht man dann da? Reifen auf Wunderschöne Oderbrücke. Geil. Oh, Oder, ihr habt die Reifen auf. <lacht> Also, ich kann nicht die Reifen aufwärmen, sonst stirbt einer hier. <lacht> Oder alle. Nee, ich Oh, Wanderland ist zu slow. Weniger, Reif, weniger, weniger, Reif, weniger Reifen aufwärmen, mehr geradeausfahren. Oh, die, die Tank habe ich noch nicht erkundet. Was? Muss direkt mal gemacht werden. Die haben so schlecht, die habe ich schon. Ja, sorry. So wie fast <lacht> gesamte Europa. <lacht> Junge, das ist sogar bei Berlin und du hast die nicht. Ja, sorry. Ja. Zwei, Alter, zwei mit Zero Tricks. Was haben wir mit Freude dann an oder? bist so schlecht? <lacht> Motor cool. Digga, wieso kann man denn auch ahnen, dass man da nicht mit 140 durchfahren? Ich wäre tatsächlich auch beinahe umgefallen, aber ich war noch nicht schnell genug. Ja, alles klar, ja, gut. Gut. Ich will nicht unbedingt nerven, aber könnt ihr vielleicht mal was anderes hören als fünf Jungs aus Weibling? h 5 kann nur 5 s 2 singen. Ja, aber so langsam wird's langweilig. Ich kann es anders, 5 fünf 2